schrecklich. Also, ich habe gespeichert. Ich habe hier gar keinen Hinweis, wie ich die, die Dinge aufkriege, die braune Kiste. Ich dachte, vielleicht muss ich die äh, rot, blau, grün Schubladen in einer bestimmten Reihenfolge aufmachen für den Code. Damit ich die blaue Schublade nach... Äh, die, die braune aufkriege, aber bis jetzt war noch nichts da. Was ist das? Ah, das ist eine Batterie. Uh. Okay, okay, ich habe eine Vermutung gewohnt. Ein Relief in einer Adlerform. Nein, nein, nein, wieso spinnen? Oh, voll. Okay. Ja, ich bin vergiftet, dass es nicht so schlimm ist. Okay, die frisst echt viel mehr Ich meine, dass sie mich vergiften ist nicht schlimm, aber der Schaden ist schlimm. Okay, ich guck mal, wie viel Schaden ich genommen habe. Sonst reload ich und da muss ich hier rennen. Dieses Drecksspiel. Spiel... Ich bin nicht mal vergiftet. Ich vergiftet. Ich dachte ich werde sicher vergiftet. Aber okay, ich sag nichts. Nein. Oh, oh. Ich habe keine Spinnphobie, aber ich finde, ich hätte es immer Oh nein. Hm. Ich möchte halt die MG nicht vermissbrauchen. Ich habe das Gefühl, die können wir gegen Bosse vor allem brauchen, halt. Ja, ich muss jetzt einmal nach hinten. Ja, wahrscheinlich... Wie das so? Okay, okay. Ja, bitte. Sehr gut. Ich muss noch mal gucken, wo ich bin. Ah, da bin ich. Okay, wir kommen wieder ins Polizeihauptgebäude. Ja, also in die hernach. Da drüben war nichts. Doch, da war was. Ja, guck mal an. Bericht über korrosionsresistente Legierung. Eigentlich hatten wir vor, die neuen korrosionsresistente Legierung namens Deeploid dazu verwenden, eine Lagerkapsel für unsere neue Substanz zu bauen. Wir mussten diesen Plan aber schließlich doch fallen lassen, denn trotz ihrer großen Widerstandskraft geben, gegen alle möglichen Chemikalien bis hin zu stärksten Säuren löst sie sich doch schnell auf, wenn sie mit einer Mischung aus Clement, äh Clement Alpha und Clement ist nicht Epsilon <lacht> in Berührung kommt. In Anbetracht des tödlichen Potenzials und des können wir bei der Wahl eines Materials für ihre Lagerung gar nicht vorsichtig genug sein. Stattdessen haben wir das Deployed jetzt für den blauen Teil der Adlerwappen benutzt. Information zu Klemmen. Die Alpha-Variante wird zur Waffen ein Waffeninstandhaltung eingesetzt und weist keinerlei merkwürdige Eigenarten auf. Die Epsilon-Variante. Ich hoffe, das ist Epsilon. Äh, verfärbt sich bei einer bestimmten Temperatur blau. Ein merkwürdiger Zufall, dass diese Temperatur exakt dem Datum entspricht, an dem diese Trainingseinrichtung fertiggestellt wird. Aufgrund unserer Analyse der Epsilon-Variante glauben wir, dass Clement noch mehr zu bieten hat. Sobald wir neue Fakten herausfinden, werden wir sie in diese Datei aufnehmen. In dem Fall gibt es keine neuen Fakten dazu. Dieser Kackspin. Ja, wer ist das wohl? Hä, hey, warte! Ich da... Alexia? No. She's already ah, ja, awake. stimmt, ja, ja. Ich dachte gerade, dass sie dasselbe Person, aber ja, voll. Chris, oh, little fishy, come see my hook. Chris. I'm sending some company to keep you entertained. Reptiles. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy. <laughs> Okay. Damit kann er wohl steuern, wo sie hinkommen. Ich weiß, dass er das gescriptet sein wird, aber ich kann jetzt hier einfach 10 Minuten warten, bis das Ding kommt. So, theoretisch. Ich nicht, was sie. Das Reptile Ding zum Beispiel würde ich jetzt die MP nehmen. Dann die Frage ist jetzt, was ist eigentlich mein Ziel hier? Also, für ihn, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß, ich suche Claire. Ich weiß, dass Claire nicht halt hier ist, aber es wird ja. Wie gehen Ich bleibe mal hier. Ich weiß ja, dass Claire nicht hier ist. Also Chris weiß das auch. Ah. Ähm. Ja, okay, das ist okay. Das muss jetzt sein, hä? Okay, hier komme ich also nicht durch. Ist das ist die Zeit, so in der Karte. Ah ja. Eigentlich müsste ich raus und... Ja. hin. Okay, Ja. Ja. gar nicht zurück ins Gefängnis, das ist schon Ja. Und er blockt mich wirklich auf Ja. Äh, und Okay, dann muss ich gehe damit äh, Militärstation und äh, das Anwesen, in dem Fall. Ich kann kurz die dumpen, aber das ist nicht Nur kurz den ersten. Ich habe nur Granatendinge und die kann ich nur kurz wegschmeißen. Also sie spinnen! Ich brauche dieses Emblem aber um weiterzukommen. Das ist... Okay, doch, das ist mein Ziel. Christoph ist schon ein bisschen stärker, aber nicht ganz so stark. Trotzdem. Was habe ich denn hier nochmal? Ich habe es wohl orientiert. Da hinten ist ein. Weicher Punkt. Ah, ja, stimmt. Die Tür wurde ja blockiert. Da kann ich einfach gerade so eine Spur vom Bildschirm gelassen. Fuck, ich schwer fest. Den speicherpunkt nutze ich jetzt nicht, weil ich habe ja gar keine äh, Tinte. Ich frage ich wieso ich dann so rot steht. habe? Hm. Also gehen wir mal runter. Ich habe einen Fehler. das ist so. Okay. okay. Das ist gut. Boah, die wollen schon, dass ich hochgehe und speichere, ne? ein anderes Problem. Ich glaube nicht die Shotgun ist ein Doppelslot. Das ist nicht. Okay, jetzt geht aber die Treppe hoch. Das es ich weiß nicht. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kann ich jetzt hier runter. mal kurz wo ich da hinkomme weil ich will nicht unbedingt ins wasser wasser war bei resi bis jetzt noch nie was tolles nicht hier Map. <lacht> Ich weiß nicht, ob ich hier sein will oder hier sein sollte. Also ich möchte nicht. Das ist schon mal klar. Ich möchte eigentlich gar nirgends sein. Hier. Oh shit! Was ist das für ein... Kenne ich diesen Safety Room da drüben unten rechts? Ich probiere mal, ob ich was finde. Ich will mich gerade zu orientieren, aber dieser Ort sagt mir gar nichts. Ah! Ah geil, das kannst du wirklich. Hier müsste ich aber reinkommen. Ja, hier waren wir mit Dingen, mit mit kleinen Spasti. Oh. Ich brauche echt eine Inventarliste. Du bist jetzt halt hart backtracken und nicht nur so ein Safety Point. Ah, okay, okay, okay. Teilen. Was war das? Nochmal? War das Hanks Bericht? Nein, nein, nein, nein, nein, Legierungsinfo. Wann... Wann wurde die Trainings. Es müsste irgendwo zu finden sein, wann diese Scheiß-Trainingsanlage gebaut wurde. Bericht das ist Was ganz anderes Ich weiß nicht, ob ich das da schon kennen kann Okay, ich glaube, wir müssen wir müssen runter zuerst. Äh, vielleicht kriege ich da unten den Hinweis, den ich brauche. Okay, okay. Mir geht's gut, das ist super. Aber man, ich kann, ich kann die Shotgun kein mitnehmen. Ich dachte, ich nehme die Chemie, weil, äh, das Chemieding mit, aber Deswegen habe ich jetzt gar nicht an den freien Slot gedacht. Hier ist auch Aber man, nee, ich glaube, das hier könnte wichtiger sein. Zu leid es mir tut, aber ich glaube, das hier ist wichtiger. Oh nein. Vor in die Falle gegangen. Okay, ich brauche eine andere Waffe. ねえねえねえねえねえねえねえ<スタッフ><スタッフ><スタッフ> Auf. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe einen Türgriff für nichts. Ich habe eine Shotgun, die keine Wunde mehr hat, weil die Shotgun-Mund drüben nicht benutzt wird. Okay. Ich sollte vielleicht eine Waffe nehmen, die ich auch brauchen kann. Momentan. Ja, dann gehe ich. Äh, bin ich damit... Nein, er hält sich seinen Namen nicht. Weiß nicht. Ich bin gerade am überlegen, ob ich jetzt einfach. Ähm, ins Wasser gehen soll. Kann ich? Nein. Okay, ich könnte wieder hoch, wieder Zeit. Da liegt jemand, da liegt ein Zombie. Machen wir mal, ich weiß nicht, ob ich drüben ins Loch krab äh, krabbeln könnte, da beim Wasser. Safe Room. Safe Room. Das war aber ein cooler Move von der Spinne gerade. Okay. Oh. Ich habe Key Items, die kann ich hier nicht brauchen. 13, ich Speicher gleich mal. Will ich das Key-Item haben oder nicht? Will ich das im Inventar haben? Eigentlich nicht. Ich will auch die noch nicht haben. Also ich aber zu viel Slots wegnehme. Vielleicht für Bosskämpfe behalte ich die halt. Dann müsste die... ...kombinierbar sein. Ach, nur ein Siebner. Das kostet so viele Inventarplätze. Ich wüsste, dazu habe ich 15, okay. Also bald müssen wir anfangen, die ersten Spielstände zu überschreiben. Los geht's. Ich weiß nicht, ob ich die Spinnen hier drin töten kann, ob es sich lohnt, ob ich sie töten will. Weil wenn ich es schaffe, so durchzurennen wie bisher auch, und es kommen nicht noch mehr, und sie bleiben immer am Anfang an der Decke, dann kriege ich es hin. Also ich bin nur schon froh, dass wir nicht anfangen mit Race 1 dass die Zombies wieder die ganze Zeit aufstehen. Und du kannst Lebewesen sehr auskommen. Okay, das ist nicht die Lösung. Da kamen die wieder so rein. Also, ich kann hoch zur Spinne. Ich kann bei den Spinnen zum Panzer hoch. Beim Panzer habe ich den, den Lift, also den. Äh, die Hebelbühne, die ich hochgefahren habe, damit ich von hier oben runterkomme. Ich habe also diesen Loop offen. Halt, also bin das Spinne. Aber ich kann jederzeit mein Inventar dumpen. Das heißt, ich kann eigentlich alles mal snaggen. Wenn ich voll bin, kann ich da zurück. Ich habe die Türklinke da gelassen, falls ich sie brauche. Kann ich sie später holen oder reloaden, notfalls, wenn es weit weg wäre. Ich habe also diese Optionen offen. Mein aktuelles Ziel aber ist hier oben. Weil unten habe ich jetzt mitgekriegt, da sind die Monster raus. Mein nächstes Ziel ist also das Datum und ich muss irgendwie dieses Datum finden. Hier war nichts mehr. Hier brauche ich den Schlüssel, den ich nicht habe. Da komme ich nicht hoch, obwohl da oben was liegt. Ich brauche dieses Datum. Gibt es einen Hinweis, wie ich dieses Datum kriege ohne die Lösung? Ich habe nämlich eine Idee. Eine Batterie, die ihr unbedingt braucht. Ja. Das habe ich ja gemacht. Wir sagen hier, ich sollte immer die Tür, äh, die Schrotflinte an die Tür hängen, aber ich finde die gut, ich behalte mal. Geht auf die Tür bei der Schrotflinte, lauft eine Treppe hinauf zu dem Bedienungspunkt mit roten Knopf an der Re eine Treppe hoch. Oh man, hier gibt's noch Munition. Okay, ja. Direkte Lösung 12,8. Wie ich auf den 8.12. komme, steht es nicht. Ich habe nur die Vermutung, es könnte hier im Eingangsbereich des Polizeidings stehen. Sonst wüsste ich es nicht. Ich glaube, es ist noch... Nicht. 12,8 ist die Lösung. Geht der 12. August oder der 8. Dezember sein? Das ist ein japanisches Original, also wahrscheinlich der 12. August. Die richtige Schreibweise. Alles gut. Alright, 12,8 ist die Lösung. Ja, macht mal. Ah, ja, das ist gut. Ja. Jetzt wurde sie blau mit Hunter. Oops. Oh, das gut. einen Moment ganz kurz, ich will kurz gucken, ist das beim Wi-Fi schon wieder nicht verbindet. Machen weiter. <lacht> <Ich> bin... <lacht> Fuck ist das. Okay, das wird doch so. Oh. Ich lasse diesen Helligkeitsfilter glaube ich offen. Ich muss jetzt eh die ganze nachjustieren. klicken, dann kann ich so das gehen. Okay. Der hat seine Arme verschränkt. Ja, danke. Hab ich richtig gesehen. Okay, ab jetzt haben wir Hunter Arsch. aber so wie es aussieht, sind alle Hunter gescriptet. Das ist super, das ist echt nützlich. Was habe ich jetzt? Eine Chemikalie. was muss ich mit dieser Chemikalie machen? Ich muss... hin. Ich muss die andere Chemikalie haben, aber wo kriege ich die her?